Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit. Hallo Leute und willkommen zur letzten Folge von Varios. Wir sind jetzt hier stehen geblieben. Äh, ich bin in der Mitte. Cool, das ist nicht so gut. Ich sehe da einen e Spectator e und äh, ich habe Angst. Achso, ich weiß, warum ich in der Mitte bin, weil die äh, Border wahrscheinlich bei mir war. Äh, ich habe noch einen goldenen Apfel äh, bekommen können in, letzte, in der letzten Folge. Problem ist nur, was ich nicht bekommen konnte, ist Essen. Ich kann wieder rennen. Ja, Und ich äh, sehe ich sehe die beiden schon. Ich renne kurz weg, hat die mich gesehen. Scheiße, ich glaube, die <lacht> haben mich gesehen. Nein. Oh Mann. Ah, ich kann aber die die, die Kuchen essen. Oh Scheiße. Hab hey, bis jetzt genau am Spawn. Oh Gott, ich glaube, die sind da. Ich glaube, die sind da. Ah, yeah, ja, die yeah. haben mich gesehen. Oh nein, sie gehen auf mich drauf. Oh nein. Das war's. So, Leute. <lacht> Nie im Leben, hä? Ja, das war schon, das war schon. Wir kämpfen direkt. Ja, ja wirklich cool. jetzt. Ja, wirklich jetzt. Renn doch weg. Kannst du nicht wie, wie soll ich denn wegrennen, wenn sie mich werden, Mann? Aber Leute, wenn euch das Projekt gefallen hat, ich habe eh verdient, zu sterben. <lacht> dann lasst gerne eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Äh. <lacht> hä? Ja, das war's, ich bin tot. Haut rein, Leute, oh. hat Spaß gemacht. Aber ich hab's verdient, jetzt zu sterben. Wow, ich krieg nicht mal EINEN HIT! <lacht> was? Wow, ich habe nicht mal was? EINEN HIT bekommen! Nicht mal was? EINEN HIT habe ich gekriegt, Alter! Wow! Was? Ja, eigentlich wollten wir etwas längere Folge machen, aber war ja eigentlich klar, dass ich äh, sofort sterbe. Ich, das war jetzt blöd, als ich direkt in der Mitte gespawnt bin und die mich schon da gesehen haben. Äh... Schnell. Ja, was, was gibt's jetzt noch zu, zu sagen? Das ist eine gute Frage. Äh... Was schreiben die denn, warte? GG. Schreiben sie. LOL Digga, noch nie. Also ich bin zumindest, hab ich, uh, den Namen so ich bin habe zumindest vier Kills gemacht. Ich bin im Leaderboard Platz 2, soweit ich weiß. Äh, uh, gibt's noch irgendwas, was man noch sagen kann jetzt in der letzten Folge? Das war jetzt, das war jetzt voll langweilig eigentlich. Ja, äh. Uh, Eine Minute Folge, hä? Ja, ich habe nicht mal einen Hit gegen gegeben. Also. Hab vielleicht mit, mit Bogen, ich gegangen? weiß es nicht. Ich bin du halt die ganze Zeit in diese Löcher reingefallen im, im Spawn. <lacht> oh. Und dann habe ich mich rausgebaut und dann gucke ich mich so um, die sind direkt hinter mir. Ich esse so mein Gap, ich werde so getroffen die ganze Zeit. Und äh, da, da hatte ich schon gesehen, ich hatte keine Chance. Die sind einfach draufgegangen, die hatten keinen Bock irgendwie auf Fair oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, nach dem, was ich... Äh, nach dem, was da passiert ist im ganzen Projekt, ja, dann ist das halt so. Ähm, vielleicht geht's weiter bei äh, Virus 2, dann werden wir mal schauen, ob ich da mitmache. Ähm, um, also, Green, gibt's sonst noch irgendwas zu erzählen? Dann können wir die also, Folge noch ein wenig äh, füllen, als gäbe es heute einen langen Kampf. Ja, flo -Fifa und so, die haben auf jeden Fall jetzt schon gewonnen. Sanoso <lacht> wurde von flo gekillt ge ge und, äh, ja, die Sieger sind flo -Fifa und pommes -Trommler. Wer hätte es auch raten können, ne? Ich wurde ja, von ich pommes gekillt, ah, finale, die ich je gesehen habe. Glückwunsch an die beiden. Äh, fand ich jetzt leider blöd, dass wir doch keinen fair Fight gemacht haben. Aber gut, müssen, müssen die ja nicht. Können ja selber entscheiden. Ähm. Ja, das war's dann dann. Ja, <lacht> wilder schreiben die. Okay, Leute, dann will ich euch nicht länger langweilen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folgen irgendwie amüsiert haben. Auch wenn ich jetzt. Wenn jetzt daraus nichts geworden ist am Ende. Äh, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, hat, hat Bock gemacht. Guys. Ja, hat Bock gemacht Ciao. am Anfang. Aber. In den letzten Folgen war dann schon so <lacht> etwas random. Egal, haut rein. Ciao!